Einer der wichtigsten Stoffe auf dem Brokkoli ist das Sulfurafan. Das zeigt positive Wirkung gegen Krebs, verringert die Symptome bei Alzheimer, zeigt sich positiv auswirkend bei Autismus und wirkt sich sogar positiv auf das Nervensystem aus und so weiter und so fort. Was wir gelernt haben, enthält Brokkoli aber nicht direkt Sulfurafan, sondern es enthält Glucoraphanin und Myronase. Das sind zwei. Das ist ein Enzym und ein Vorbotenstoff. Diese beiden sind räumlich voneinander getrennt durch eine Zellwand. Erst wenn man den Brokkoli sehr, sehr klein schneidet, und die Zellwände bricht oder presst, wie auch immer, treffen diese bei aufeinander, das Sulfurafan entsteht. Der gleiche Effekt ist übrigens beim Knoblauch, da ist es aber dann dementsprechend äquivalent, das Alin in die Alinase, ne? das dementsprechend das Alicin umwandelt. So. Sehr, sehr wichtig, warum das so ist, weil es ist ein Fraßschutz natürlich. Ja? Dann erst, wenn die Pflanze gebissen wird durch etwas, die Zellwände werden getrennt, treten die beiden Stoffe zusammen und der Fraßschutz wird frei, sonst braucht die Pflanze jenen ja überhaupt gar nicht. Ja? Dann dementsprechend oder über Hydrolyse, das heißt Spaltung einer Bindung mit Wasser, das heißt die Reaktion mit Wasser, Wasserstoff wird angelagert und Hydroxy wird angelagert und äh, das geht dann halt vonstatten und so entsteht dann dementsprechend unser schönes Sulforaphane. So, warum erzähle ich euch über das alles? Denn ganz wichtig, das Problem ist nicht, das Problem ist, das Enzym ist nicht hitzebeständig. Das heißt, wenn du das etwas kochst, ja, dann kann das Sulforaphane nicht mehr entstehen. So, das ist nicht so gut. Und dass das Enzym nicht hitzebeständig ist, das sehen wir auch zum Beispiel hier in dieser Studie. Vergleichen wir einmal, nochmals, roh geschnittenen und gekochten geschnittenen, dann sehen wir, ja, dass die Blutkonzentration von Sulforaphane dementsprechend in dem gekochten deutlich niedriger ist. Ja. Genau genommen heißt es, dass es im rohen Zustand elfmal besser bio-verfügbar war. Auch hier sehen wir, dass die Blutkonzentration deutlich höher war in der rohen Variante hingegen zu gekochten Variante, wo die Absorptionsrate eher minderwertig war. Sehr, sehr spannend, auch auf Krebszellen einmal beziehend, das heißt es gibt Krebszellen, HT29, das sind ähm, Darmkrebszellen sehen wir hier auch zum Beispiel sehr, sehr schön von Rosenkohl, ähm, Blumenkohl und Brokkoli, dass die Wirkung von gekochter Variante quasi nicht existent war auf die Krebszellen. Erst wenn man diese rohe Variante genommen hat, wo das Enzym noch aktiv war und das Sulforaphan entstehen konnte, hat es gegen Krebs gewirkt. Sehr, sehr spannend. Lass uns einmal überlegen. Also das Eduk, das zuvor, ne, dementsprechend das Glucoraphanin, das ist hitzebeständig. Das Enzym ist nicht hitzebeständig. Und das Produkt ist auch wieder hitzebeständig. Was können wir also machen? Also habe ich mich gefragt, was ist denn, wenn wir später nach dem Kochen, weil das Edukt ja sowieso hitzebeständig ist, das Glucoraphanin, nochmal beträufeln mit etwas, was das Enzym enthält? Kann nachwirkend auf dem gekochten Brokkoli noch Sulforaphan entstehen? Und da habe ich mich gefragt, es gibt ein... Sinf äh, jetzt habe ich es schon verraten, alles klar, Patrick, das macht richtig Sinn. <lacht> es gibt einen. Kreuzblütler, das ist der Senf, der enthält sehr, sehr viel. davon. Das wusste ich schon immer. Und das habe ich dann äh, auch weiter recherchiert und das wurde anscheinend noch nicht untersucht, wenn man dann später Senf drüber gibt. Was passiert, ob es dann, dann nachträglich entsteht? Bis zu dieser Studie. Tatsächlich gab es vor kurzem eine, die es getestet hat: 1 Gramm Senfpulver. Und hier sehen wir, das Fünffache an Ausscheidungen dementsprechend bei dir im Körper war zu finden von Cysteinsulforafan, das ist die Form. Bei der Ausscheidung, das wird an Cystein gebunden, an eine Aminosäure. Das heißt, es muss auch mehr im Körper dabei entstehen. Ja? Und genau genommen sehen wir das hier sogar, dass der Wert sich sogar verachtfacht hat von dem Sulforaphan, wenn man später das noch hinzugegeben hat. Jetzt kommt aber noch was ganz, ganz, ganz, ganz Feines. Und zwar ein Tipp, den ich euch noch geben möchte, das wirklich wahrscheinlich noch keiner aufgedeckt hat. Also sehr, sehr spannend ist, dass diese Myrinasen aus dem Senf, das ist das Enzym, was das Sulfur, Sulfurafan später bildet, aus dem Senf und dem Brokkoli sie unterscheiden. Denn das ganz, ganz spannend ist, da sehen wir zum Beispiel hier, wenn wir die beiden mit Hitze bearbeiten, dann sehen wir, dass, das Sulfur, äh, dass, das, dass die Myrinase aus dem Brokkoli bei 50, 60 Grad abkackt, stirbt. Ja? Hier sehen wir aber, dass die Myrinase aus dem Senf, viel hitzebeständiger ist, ja, bis 70, 80, 90 Grad, ja. Und was das jetzt zu bedeuten hat, ganz, ganz spannend, schauen wir uns einmal hier diesen Graphen an. Hier sehen wir, bis 50 Grad passiert gar nichts, denn auf diesem Graphen ist abgebildet Brokkoli, der gekocht wird, der mit Senf aber schon beträufelt worden ist und trotzdem gekocht wird. Das heißt, bis 50 Grad entsteht überhaupt kein Sulforafan, passiert nichts. Ab 50 Grad steigt auf einmal der Sulforafan-Anteil, obwohl es erhitzt wird. Wie kann das sein? Ja, klar, die Zellwände brechen. Das Glucoraphanin wird frei. Das Körper, das, das eigene Myrinase von dem Brokkoli ist schon längst gestorben, da die Myrinase aus dem Senf, aber hitzebeständig ist, lebt diese weiter, wandert jetzt das freigeborene ja um, was gebrochen worden ist durch die Hitze von den Zellwänden, und es steht plötzlich Sulforaphan. Wie geil ist das denn bitte? Ja? Und das sehen wir zum Beispiel hier auch nochmal sehr, sehr spannend, zum Beispiel, ähm, wenn wir das dann dementsprechend kochen, die rohe Variante hier, die weißen Balken, ja, sehen wir, das nimmt immer weiter ab. Die Variante Brokkoli-Variante, die aber Sulforafan drüber geträufelt hat, ist der Sulforafan-Anteil ganze Zeit konstant, auch bei Hitze. Und wie wir es so vorhin im Grafen gesehen haben, bildet sich sogar erst, auch beim Kochen schon. Ja? Das ist wirklich was ganz, ganz Spannendes, finde ich. Ich denke, ich konnte euch damit sehr viel helfen. Und es hat mein Leben komplett revolutioniert, wie ich Brokkoli konsumiere. Ich habe es immer falsch kombiniert, deshalb konsumiere ich auf keinen Fall mehr so Brokkoli, wie ich es vorher gemacht habe. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, du konntest wieder viel lernen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du es gleich zu so sehen bist auf vitaSomal.de meine Liposomalen Supplements mit vier bis fünffach höhere Bioverfügbarkeit. Ich würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben für meine Arbeit. Ich würde mich sehr freuen über ein Abo und wenn ihr auf die Glocke drückt, damit ihr informiert werdet, wann ein neues Video kommt. Bis gleich auf vitaSomal.de. Ich würde mich sehr freuen euch da zu sehen. Bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal.